Ich möchte damit gerne noch einmal zu Tagesordnungspunkt 7 und hier zu Drucksache 2059 kommen. Hier wird die entsprechende Drucksache dem KPA überwiesen. Das stelle ich hiermit formell fest, wenn sich kein Widerspruch erhebt. Es liegt ein Dringlicher Antrag der Fraktion der AfD vor. Ich darf dem Fraktionsvorsitzenden Herrn Lambrou das Wort erteilen. Herr Lambrou, bitte. Sie können das ruhig vom Rednerpult ausmachen, gerne. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Der ursprüngliche DITIB-Antrag der AfD wird sicher in den Ausschuss verwiesen. Wir haben diesen Ihnen nun vorliegenden Dringlichen Antrag gestellt weil es sich um ein aktuelles und wichtiges Thema handelt. Wir halten eine öffentliche Debatte heute deshalb für sehr wichtig, auch und vor allem im öffentlichen Interesse. Es wäre eine souveräne Entscheidung von Ihnen, auch einer neuen Fraktion im Hessischen Landtag gegenüber, die wir sehr zu schätzen wissen würden, dieser Dringlichkeit zu entsprechen. Übrigens auch, um dem ansonsten leider möglichen Eindruck entgegenzuwirken, dass es Ihnen daran gelegen sein könnte, eine öffentliche Debatte zu DITIB heute zu vermeiden. Ich bitte Sie um Zustimmung zur Dringlichkeit dieses Antrags. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Abg. Bro. Dann lasse ich darüber abstimmen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Wer die Dringlichkeit bejaht, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen? Damit ist die Dringlichkeit verneint. Herzlichen Dank.